Wir sind das Land. Das Land zwischen den Meeren. Stadt, Land, Nord-Ostsee-Kanal. Ein Land, in dem jeder Mensch etwas sein kann. Und auch jede Katze. So stellen wir uns Schleswig-Holstein vor. Die Partei macht das. Energiewende. Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle. Kohle. Unsere Kinder brauchen und wollen vieles. Und davon nicht wenig. Zeit, dass sich was tut. Nicht irgendwann, sondern morgen, gleich nach dem Frühstück. Aus Respekt vor Schleswig-Holstein. Als es um wichtige Themen ging, konnte Schleswig-Holstein der Partei vertrauen. Die anderen machen es uns leicht. Besser ist das. Digitalisierung. So geht das nicht. Wir packen gemeinsam an und haben viel erreicht. Was das Land jetzt braucht, die Partei.